Wie viel kostest du? <lacht> Schön, dass ihr im Start seid zum neuen Video mit dem Guten. Hallo, Vladi. <lacht> Was geht hier? Wir sind bei Gold cool, wieder am Start. Ne? Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, euch hat letztens das Video richtig gut gefallen. Wir ja. also war Feedback. auch sehr glücklich. Mich, mich haben ja richtig viele Leute ja. angeschrieben und äh, gesagt, dass das Rezept geklappt hat. Ich hätte ja nicht geglaubt, dass das Leute wirklich nachmachen. Doch, das, ja, das muss. Das ich ja, hast ja wirklich nicht gedacht. So. Ja. Das, das finde ich krass. Doch, also das wirklich. muss. Und da könnt ihr auch sicher sein, Leute. Also zum einen haben wir ja hier einen Experten. Hier kommt jetzt nicht irgendein Hans und Franz, macht hier einen Burger und sagt euch, oh, das wird geil schmecken. Und wenn wir haben den Profi aus Berlin und Rezepte kriegt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Kann sein, dass hier immer ein bisschen Scheiße mal gelabert wird, denn das ist richtig hundertprozentige Rezept in der Videobeschreibung. Genau. Und was werden wir heute machen, Vladik? Hey, wir machen heute tatsächlich eine Probe. Wir haben bald eine Veranstaltung, wo wir den launchen. Das wird ein Cubano Frita Burger, also ein Cuban Frita Burger. Vielleicht haben schon Leute was davon gehört. Das ist ein amerikanischer Burger aus Miami, aber von Kubanern erfunden und die haben diese Fritas aus Kuba als Einwanderer haben die die nach Miami gebracht. Das sind quasi Streichholzpommes, ganz dünne Pommes. Und haben die an Hotdog-Ständen verkauft und auf Hotdogs drauf gemacht, auf Burgern drauf gemacht, auf alles. Und dadurch ist dieser Burger entstanden. Das ist nicht mal ein Cheeseburger. Wir machen daraus aber einen leichten Cheeseburger mit wenig Käse. Und da kommt eigentlich nur eine Ketchup-Soße mit Zwiebeln und äh, Hot Sauce drauf und frittierte Kartoffelstreifen. Und das war's. Original gibt es es aus Schwein und Rind. Wir machen es nur mit Rind. Und original wird es halt richtig gewürzt mit Kreuzkümmel paar Paprikapulver, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, wir machen diese Würzmischung, wir machen daraus einen Smash, aber keinen ganz dünnen Smash, einen etwas dickeren und machen rohe Zwiebeln obendrauf und äh, pudern die Gewürzmischung nur obendrauf, dass das nicht komplett eine Bulette ist. So. Ich, ha ich habe sogar Gerücht gehört über den Burger, wenn das der ist, ist der ins Weltkulturerbe aufgenommen worden? Das kann sein, dass das der <lacht> ist, dieser Erfrüter, das kann wirklich sein, ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nicht lügen. Also es ist wirklich ein Straßenburger und es ist wirklich eine Einwanderergeschichte, die quasi ein ganz einfaches Essen Präsentiert hat und die perfekte Synergie aus kubanischem und amerikanischem Essen. Es ist auch ein Essen gewesen. Auf jeden Fall in Amerika. Also das sind die Bessen. besten. Die sagen besten wir mal so, ich glaube, in den bekannten Läden in Miami, der kostet so ein Burger immer noch 5 Dollar oder so oder so. Also okay. das ist nicht teuer. Also kann, nicht. kann man machen, aber wir machen heute machen. mit Goldies qualität Wir machen heute mit Goldies qualität Unser würde dann ungefähr 10,90 kosten oder 99 okay. So was in die Richtung. Geil, geil. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, für ich eine Info. Während jemand mir was erzählt, ich halt die Kamera, ich kriege immer gar nichts mit. Das muss ich sowieso immer danach fragen, was ich überhaupt machen. Machen, weil ich genau. krecke mal gar nichts. Ja, genau. <lacht> genau. Dann legen wir los. Also, Fladi hat gerade schon Ansage gemacht, wir fangen mit der Soße an. Wir machen erstmal so die chilligen Sachen, die keine Hektik genau. Hektik äh, nötig sind. Und ich ne? nehme auch diesmal mal eine Waage, weil ich tatsächlich das Rezept gerade erst äh, sch fertig schreibe. Okay. okay, aber du hast so einigermaßen gemacht. Nee, ich habe ne? hab nee, nee, hab auch schon das Rezept im Kopf und ich habe es auch schon so ein bisschen ausprobiert. Das ist wirklich eine ganz einfache Soße. Also Im Grunde genommen ist es einfach nur Ketchup mit Zwiebeln und scharfer Soße. Also okay. mit Tabasco oder sowas. Ja. Und wir nehmen jetzt 240 Gramm ja. Ketchup. Und, ja. und ja. jetzt kommt... Das ist ein bisschen, weil wir machen ja heute kein Luxus. Luxusburger und wir bleiben wirklich so ein bisschen am Original. Wir wollen das wirklich möglichst easy günstig halten. Das ist einfach Zwiebel und Knoblauchpulver. Zwiebel und Knoblauch gemischt. Gemischt. Dann 50 50. 50 50 genau. Mhm. Dann nehmen wir von jedem quasi sagen wir mal einen Teelöffel. Dann um das ein bisschen aufzupimpen, also ein bisschen cooler zu machen als das Originalrezept, nehmen wir natürlich einfach ein bisschen von unseren Hausschmorzwiebeln. Machen die noch mit dazu, dadurch kriegt das halt einfach ein bisschen. Aber wollen wir in die Videobeschreibung reinschreiben, wie man diese Zwiebeln macht? Ja, können wir gerne ja. machen. Also ich kann es auch jetzt ganz schnell in Kurzform erklären. Ja. Das ist jetzt fast, das geht Richtung Zwiebelmarmelade. Wir garen die halt richtig lange. Wir machen es auch in einem großen Topf. Es verdampft ja erst das Wasser, es also reduziert dann langsam ein und dann karamellisieren wir das immer hin und her. Und dann fängt das irgendwann an zu brennen. Wir machen das ohne Fett. Und dann drehst du die Pfanne aus oder den Topf aus und dann äh, vaporisiert es wieder und dann löst sich durch den Wasserdampf, der mm. wieder entsteht, löst sich das Angebrannte unten. Mm. Das machst du einfach so den ganzen Tag und irgendwann hast du so eine ganz, Krass. ganz dunkle Zwiebelmarmelade. Das, das also so kannst du eine richtig kranke Zwiebelmarmelade machen. Da, du so. schreibst mir ja wieder das Rezept, ich dann kannst du das die, auch reinschreiben, ne? genau. Dann kommen wir mit ein paar Fertigsoßen, äh. da sage ich gleich, da kann jeder auch einfach Tabasco nehmen oder seine Lieblingschilisauce. Mhm. Ich würde jetzt nichts nehmen, was besonders süß ist und ich dachte, weil das eh so ein rauchiger Burger ist, mhm. nehmen wir einfach ein bisschen Chipotle-Hotsauce, ja. einfach nach Gefühl. Wir machen den auch ein bisschen spicy und scharf heute. Scharf ist gut. Und dann nehmen wir ein bisschen Frank's Red Hot Sauce. Das ist diese berühmte Hot Sauce, mit der man auch Buffalo Chicken Wings okay. macht. Okay, aber das können wir alles in die Videobeschreibung nochmal rein. Genau, zeigen. ich mach's mal jetzt nicht zu scharf, mhm. aber ein bisschen pfeil. Und dann die, die Grammangabe -An geben wir auch nochmal noch rein. Die gebe ich nochmal rein, genau. Übrigens auch nur ganz nebenbei, ist ne? die Jungs von, von Goldies haben auch einen YouTube-Kanal. Genau, ne? wir haben jetzt auch einen ja. YouTube-Kanal gechannelt. Da uns das so viel Spaß auch mit euch die ganze Zeit gemacht hat, haben wir halt gedacht, wir wollen jetzt ein bisschen Einblick in unser Geschäft. Also wir wollen so ein bisschen, was heißt unsere Geheimnisse verraten? Einfach so ein bisschen in den Tagesablauf. Oft denken ja die Leute so, ja, easy, da ein paar Burger. Wir werden auch mal zeigen, wie mal so ein Zwei-Stunden-Service im Gold diesmal aussieht. Wie die Leute da schwitzen. Und wir werden natürlich, weil wir eh ja auf Erkundungsreisen gehen, werden wir das in Zukunft halt auf Videos festhalten. Wir werden jetzt nicht in, Re in Berliner Restaurants gehen und essen. nur Burger schlecht <sus> <Skelle> <sus> <sus> Hausverbot das ist überall gut. in ganz Berlin. <sus> ja, ja. Wir können wir ja rein in die Küche noch und so wie machen. Macht ihr das so, da, oh, so. So. <lacht> Also das ist auf jeden Fall nicht das Ziel. Und äh, naja, ja. mal gucken genau. Aber ja, folgt uns gerne mhm. und wir würden uns sehr freuen. Weißt du, was ich gesagt habe? Ja. Also der Burger muss heute über 8 Punkte erreichen. Sonst werde ich auch nichts verlinken. Und okay, okay, okay, ja. okay. Also, okay. Und wenn nicht, werde ich vielleicht sogar diesen Teil rausschneiden, Fladi. Okay, okay. <lacht> das war nämlich meine Sorge. <lacht> Nein, Spaß natürlich. Jetzt habe so. ich hier noch ein bisschen von dieser Gewürzmischung reingemacht. Da komme ja. ich gleich noch zu. Ja. Was diesen ähm, Frita Burger so speziell macht, ist natürlich dieses Spiced Patty. Mhm. Also das ist ja eigentlich ein gewürztes Hackfleisch, was man nimmt. Und dann kommen halt so Sachen rein, wie Zwiebelpulver. Mhm. Ich habe das vorher schon einmal mal zusammengemischt, damit wir uns das nicht noch ja. mal zusammen machen müssen, weil das ein bisschen Sauerei ist. Ich habe da ein bisschen was reingemacht, Ein Teelöffel. Ja. Kommt original nicht rein, mhm. aber wir wollen dem einfach nochmal ein bisschen mehr okay, und das, äh, Power geben. Das, ist das besteht aus drei Esslöffeln äh, Oregano, mhm. drei Esslöffel geräuchertes Paprikapulver, mhm. ein Esslöffel scharfes Paprikapulver ein Esslöffel mm. Kumin, drei Esslöffel Zwiebelpulver, mm. drei Esslöffel Knoblauchpulver, mm. viel schwarzer Pfeffer. Und das okay. kommt dann noch in den Burger quasi rein. Mh, das geil. ist so mit dem Kumin und diese kubanische Würze so. mhm. Schmeckt jetzt ein bisschen wie so eine Schaschliksoße. Meistens schmecken so Soßen, finde ich, aber wenn man sie so probiert, scheiße. Dann hast du die ja auch quasi gar nicht gegessen, weil du hast sie noch die das nicht? Auch gar nicht probiert. Ne? Also ich habe die im original mal gegessen, aber das war schon länger her. Kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Auf Mit frittierten Pommes? Könnte klappen, ja. Also so ein leichtes süß sauer feeling wieder, wie das ja, normale. Das sind jetzt unsere Pommes-Kartoffeln geschält mhm. und noch nicht geschnitten, sozusagen, als Rohware. Das habe ich im Asiamarkt für 3 Euro gekauft. Ja, und das macht dann gleich so eine Dinger hier. Und das macht ihr dann gleich solche Julien. Man kann sich auch so einen Hobel holen, den ja. habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden und wir hatten hier keinen. Darum machen wir es jetzt einfach so. Also in Rezepten im Internet steht, man soll eine festkochende Kartoffel nehmen. Das ist jetzt eine vorwiegend festkochende. Das ist halt schwierig, wenn man jetzt nicht die perfekte Kartoffel im Supermarkt findet. Einfach mal auf den Markt gehen und nach einer Pommeskartoffel fragen. So. Okay. Beim Kartoffelbauer oder so. Jetzt gehen wir rüber und frittieren die einmal kurz vor. Geil. Also das ist jetzt bei 130. Ich habe es jetzt mal auf 150 aufgedreht. Ja, ja. Das ist jetzt mal so ein Test. Ich glaube, es ist so gute Temperatur zum Vorfrittieren bei so dünn, mhm. weil die ja nicht so lange frittieren wie unsere. So 150 mhm. ungefähr. Okay. Die sollen so ein bisschen werden wie diese Kartoffelchips mit dem Fuchs oder drauf. Die sind geil, die als Kind richtig ja, gefeiert. Genau, die Auch immer noch feiert das Problem ist, ich dachte auch, diesen Burger mal richtig auf die Karte zu bringen für immer. Aber das Problem ist, die immer frisch zu machen, ist schon sehr, sehr aufwendig. So, und die als Tiefkühl zu kaufen, ist scheiße. Nicht schmecken so, einfach nicht. Schmecken ja nicht so. Okay. Aber oh, jetzt sind die schon gut, glaube ich. So. Ja, jetzt sind die eigentlich schon vorfrittiert. Mhm. Jetzt holen wir die mal kurz hier raus. Noch salzen wir sie nicht, weil sie kommen jetzt gleich noch ein zweites Mal rein. Ja. Und das Gute ist, man muss sie auch nicht jetzt lange äh, irgendwie auskühlen lassen, weil die so dünn sind und selber einfach sau schnell auskühlen. Okay. Dann, dann können ja. wir eigentlich auch schon mit dem Burger starten, weil dann ist es eigentlich schon, ist schon ne? Ja. Ach, geil, Mann. Du bist ja Social Media angestellt? Genau. Nee, ich kann meine eigenen. Ach so. Wie viel kostest du? <lacht> <lacht> In Tunesien hat man gesagt 100 Kamele. Damals haben wir echt so geboten für meine Mutter. Wir frittieren nach. So. Oh, jetzt jetzt haben Farbe, ja, das ist eine Perfekt. Goldgelb. Und jetzt ganz ja. wichtig, im ersten Moment salzen, sonst ist es zu spät. Erst Moment salzen muss, ja? Ja, nur dann kann es noch. Auch, weil jetzt noch das ganze heiße Fett verdampft. Und durch dieses ganze Verdampfen, sozusagen durch die Feuchtigkeit, die rausdampft, wenn du jetzt salzt, dann geht's geht es noch mal. Dann geht es drin, ne? Dann geht's rein, geht es ja. Aber da kann ich dir nur ehrlich sagen, ich glaube, die genau so hinzukriegen ist gar nicht so einfach mit der falschen Kartoffel. Darum ist so, es empfiehlt Boah. sich. Ich echt Chips, buddy. Wir machen zwei Burger. Dann frage ich kurz die Jungs, ob wir die, die trusten können okay. und dann Gerne. gehen wir los. Leute, denkt auch Einmal auf den Plus, immer gemacht. am Start mit Holle 10, das ist der Support. Checkplus.de, alles was überhaupt braucht fürs Training. So. Kurze Anmerkung nebenbei und jetzt geht's weiter. Wir salzen sie so ganz leicht ganz auf leicht der auch. einen Seite, mhm. dann ganz leicht von der Gewürzbüschung, aber nur ganz bisschen, dass es nicht das verbrennt. Das ist wieder dieses Special Gewiss. Genau, das kommt nämlich dann oben drauf. Das traust du dich wirklich vor, Fladi. Ja. Hast keine Angst, dass es verbrennt. Nee. Ja, Flady weiß was er macht. Der Fastfood-König von Berlin, Eine andere Smash Technik, die Das ist die die sozusagen, dass der nicht ganz so ah, das machen, wenn der nicht, ganz nicht ganz so nicht dünn werden soll. Okay. Wie schnell war die Platte denn heiß? Die hast du hast doch eben erst angemacht. Die ist schon den ganzen Tag also. Echt? Echt, oh, ich hätte da beinahe raufgefasst. Ganz schöne Patties. Und jetzt kommt die Gewürzmischung. Hier ordentlich drauf. Krass, obwohl du die noch umdrehst, machst du jetzt schon Gewürzmischung. Weil die von der anderen Seite braten die nicht mehr so lange. Ah, und. und dann Zwiebeln. kommen noch ein paar Zwiebelnchen noch drauf. Oh, Leute, das ist der Moment. Die sollen aber halb roh auch bleiben, weißt du? Die okay. Sollen nicht ganz komplett jetzt so wie bei einem onion smash ja. oder so. Das ist der Moment, wo ich richtig Bock drauf kriege. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu diesen Onion, kein, wie heißt nochmal? Oklahoma. Oklahoma Fried Onion Burger? Äh, ganz kurz für die Zuschauer, wann, woran merkst du, dass du den äh, Band, äh, die, die Patty drehen musst? Dass es oh. sich so ein bisschen draußen so äh, löst. Durch. Hier kann es sogar so ein Tick, jetzt sieht man das mit der Kruste. Dann. Ich sehe das, wenn das halt an den Rändern sozusagen sich so langsam vom Fett ja. löst. Jetzt ah. machen wir noch ein bisschen, guck mal, jetzt ganz geil, die, man weiß jetzt die Zwiebeln sind da drunter, die geben jetzt richtig ja, genau. schönen Geschmack rein, die werden äh, noch, noch mal schön angebirnt. Und noch ganz bisschen hier direkt mit drauf, dass das auch noch erhitzt. Mm, okay. mega mega so. das schmeckt mega also mein lieber Fladi. so jetzt gucken wir mal ob das Werbung heute gibt für euren Kanal <lacht> <lacht> was ich erstmal immer geil finde sind halt die Bands es gibt keine Bands die sich so anfühlen wie diese ob die jetzt sage ich mal gekauft sind oder nicht egal aber die fühlen sich geil an aufregend <lacht> Am Anfang kommt ganz intensiv die Soße erstmal, das ist geil. Ich unterscheide immer zwischen Burgern und generell Gerichten, wo du irgendwie so gleich ein Gesamtfeeling hast und dann hast du halt Gerichte, da kommt erst das, mhm. da kommt das und alles ineinander. kommt ne? so langsam durch. Und du hast so geil, erst die Soße und dann kommt das Fleisch und ich sag mal so, es gibt kaum einen, der das Fleisch so geil cross macht wie ihr, dann kriegst du das geile Fleisch, die Röstaromen. Bam. Das Besondere ist hier ist, dadurch, dass man, so wie es bei euch ja sonst nicht esse, wirklich das Fleisch noch richtig intensiv merkt. weil es halt nicht ganz so geschmeckt ist. Du hast halt mhm. richtig den Fleisch-Style, mhm. mhm. weil man es jetzt auf Goldies abwälzt. Du hast so irgendwo die Goldies-Skills am Start, ein Fladi, der dir den Burger macht, hast aber auch mal endlich dieses Fleisch, für die, die es lieben, ein bisschen dicker. Dicken. Das ist geil, Mann. Also eins kann ich schon mal sagen, mega krank Kombi. Okay. mega okay. krank, echt wirklich heftig. Vielleicht kommt es dann als Special. Mhm, muss. Also falls das Video vom 1. Mai rauskommt, jeder, der den Burger probieren will, kann am 1. Mai in dem Biergarten im Gleistdreie-Park kommen. Da gibt es den von 11 bis um 16 Uhr mhm. als Test quasi. Das ist krank. Es ist halt auch dieser leichte Rauchtouch drin. Den merke ich jetzt erst. Der wird von der geräucherten Paprika vielleicht kommen. Genau. Dann habt ihr noch dazu, was ich eben ganz vergessen habe, den Crunch von den Pommes. Die kommen jetzt vom Geschmack nicht so intensiv rüber, aber du hast halt diesen Crunch. Das ist so vom Gesamtfeeling beim Burger. Das ist es zum einen was heftig Besonderes und zum einen halt geschmacklich auch ganz kann. wirklich böse, Sadi. Jetzt okay. merke ich aber auch die Pommes mehr, weil dann hast du eine Stelle, da kommt die Soße nicht so, dann kommen die Pommes wieder in den Vordergrund und man hat trotzdem noch das Goalie-Feeling, was ihr auch beim einem Cheeseburger habt. Das ist so, es trotzdem noch eine Masse irgendwo. Das hast du mm -hmm. trotzdem. Yeah, yeah. Also ich glaube, das ist auch das Bann, was dazu führt, dass es so wirklich auf jeden Fall vereint. Ja. Das hast du lange nicht bei allen Bürgern, dass du wirklich sich alles zu einer Masse vereint. Es ist ein Geheimnis, finde ich, eines guten Burgers. Es ist ein Geschmackspunkt sozusagen, mhm. zu sagen, der muss sich vereinen. Mhm. Also beim dicken, gar Stufen Burger geht es glaube ich gar nicht, ne? Nee. Müsste ich mal hinterfragen, ob meine guten Burger auch wirklich dieses Kriterium erfüllen. Und ich glaube tatsächlich schon, ja. die oben im Reichen drin yeah. Wenn mal die Hände waschen, dann gibt es eine Bewertung von mir. Also für euch zu Hause zum Nachmachen, Leute, Welt. Mit diesem Rauch herum. sind So viele kleine Akzente, die den Burger geil machen. Ich würde den echt eine... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> oh, also, oh. ich würde den eine 8,8 geben. 88 8, 8. Das das Also ganz starkes Ding, ganz starkes Ding. finde ich das solide, ja. ja. Leute, danke fürs Zuschauen. Äh, Rezept, alles haargenau in der und Videobeschreibung. Genau, Rezept setze ich mich jetzt gleich hin ich und ich bin schreib's doch. auf. <lacht> <lacht> dann natürlich auch euer Kanal in der Videobeschreibung ja, zu finden. danke, danke. Ja, und dann danke ich dir auch für deine Zeit. Haut oh, oh, rein. rein, <lacht> oh, Leute. Bis zum nächsten Mal. Denkt da Daumen oben, knallen lassen, Abo da lassen auch bei Flade Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.